Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freundinnen und Freunde der deutschsprachigen Seelsorge in Warschau, ich grüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Ostersonntag. Ich freue mich, dass wir dieses Osterfest gemeinsam feiern können, auch wenn es diesmal leider nicht persönlich, sondern nur digitaler Form sein kann. Am Ostersonntag 2011 war es, als die deutschsprachige Seelsorge in Warschau den ersten Gottesdienst in der heutigen Form zusammengefeiert hat. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Jubiläum gerade an diesem Festtag feiern können, der uns doch sagt, dass Gottes Macht den Tod besiegt hat. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Denn unser Herr und Heiland, Jesus Christus, ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Kaum zu fassen, aber es ist so. Das Leben siegt über den Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Damit ist eben nicht alles aus und vorbei. Nein, damit fängt es gerade erst richtig an. Das ewige Leben in der Gemeinschaft unseres lebendigen Gottes, der alle Tränen abwischen wird. Nichts, aber auch gar nichts braucht uns mehr Schrecken. So mag uns bange sein, aber wir müssen nicht verzagen. Gott ist bei uns. So versichert es Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern und auch uns. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was für eine Zusage, wenn das kein Grund zur Zuversicht und Freude ist. Lasst uns zu unserem auferstandenen Herrn und Heiland beten. Herr, wir danken dir und preisen dich, dass auch wir dabei sein dürfen an diesem Jubeltag und uns freuen dürfen, dass du auferstanden bist, dass du lebst und mitten unter uns bist. Wir danken dir, dass wir alle dabei sein dürfen, auch deine kleingläubigen Jünger und auch all diejenigen, die es sich so schwer tun zu fassen, was an Ostern passiert ist. Fülle uns mit einer Freude, die wir nicht für uns behalten können, sondern in die Welt hinausrufen müssen. Lass in unser aller Herzen und überall den Ruf erschallen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Die Lesung aus dem Evangelium zu Ostersonntag steht bei Markus im 16. Kapitel, Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, er hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Liebe Gemeinde, der Vatikan hat in diesem Jahr erwogen, das Osterfest zu verschieben. So habe ich es diese Woche in der Zeitung gelesen. Und ich bin sehr dankbar, dass niemand beschlossen hat, das Osterfest zu verschieben, sondern dass wir es heute auch feiern, wenn auch von zu Hause aus. Und der Predigtext für dieses Osterfest steht im ersten Brief des Paulus an der Gemeinde von Korinth im 15. Kapitel. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn dadurch durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. An jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als erstes in Christus, danach die christus Christusangehörigen, wenn er kommen wird. Danach das Ende ist, wenn er das Leid Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße geht. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn er hat alles unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat. Auf das Gott sei alles in allem. Diese gute Nachricht brauche ich gerade heute. Gerade jetzt, wo es aussieht, als wäre das Leben auf Dauer heruntergefahren. Oder wie Harry Bertrandt in dieser Woche geschrieben hat: der Karfreitag ist aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr viel länger als sonst. Gerade jetzt, wo noch nicht klar ist, wie die noch unter dieser Krankheit leiden und alle sterben werden. Gerade jetzt, wo noch nicht klar ist, wann wir wieder alle unsere Familienmitglieder treffen können und auch noch überhaupt niemand weiß, wann wir das nächste Mal persönlich miteinander Gottesdienst feiern können. Als ich in meinem Umfeld ein bisschen herumgefragt habe, ob es in dieser Woche schon etwas wie ein kleines Ostererlebnis gab, da waren die Antworten ganz unterschiedlich. Für den einen war es der gute Karfreitags-Fernsehgottesdienst, der ihn schon mal in die richtige Stimmung versetzt hat, um dann heute auch richtig Ostern feiern zu können. Für die andere war es die nette Verkäuferin im Supermarkt, die, ob und der Gefahr, der sie damit ausgesetzt ist, jedem ein Lächeln schenkt. Und für mich war es in dieser Woche auch ein bisschen das Engagement des Vorstands dieses Vereins, der so engagiert diesen kleinen Gottesdienst hat. Da ist für mich schon ein bisschen Ostern geworden, als ich diese verschiedenen kleinen Videos gesehen habe. Und alle drei Beispiele, und die stehen wirklich nur ganz exemplarisch für das, was man noch nennen könnte. Diese Beispiele stehen dafür, dass es nicht beim Tod bleibt. Den Karfreitag, den konnten vermutlich... Manche nur so feiern, weil sie wussten, dass es auch wieder Ostern wird. Und die Supermarktverkäuferin hat sicher das feste Vertrauen, dass diese Krankheit nicht unbesiegbar ist. Und indem wir heute Online-Gottesdienst feiern, zeigen auch wir, dass wir vertrauen, dass die Verstehung siegt und damit das Leben und nicht der Tod. Er ist vor uns vorangegangen zum ewigen Leben. Und damit hat Gott nicht nur den Tod für sich besiegt, sondern auch für uns. Auch wir dürfen hoffen, eines Tages auferstehen zu dürfen. Und damit ist nicht nur das Aufstehen nach dem Shutdown in dieser Krise gemeint, sondern das Wirkliche von den Toten auferstehen, dieses echte den Tod hinter sich lassen. Und das, das darf ich nicht nur für mich hoffen, sondern das darf ich auch für diejenigen hoffen, die in den letzten Tagen und Wochen an dieser neuartigen Krankheit gestorben sind. Denn Paulus schreibt, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Und Gott gibt mir mit der Auferstehung seines Sohnes eine echte Perspektive, die über mein eigenes Leben hinausgeht. Und ich merke, wie mich das ruhig macht und mir Kraft gibt für die nächsten Tage und Wochen. Und deshalb bin ich dankbar, dass ich gerade heute loswerden werde. Denn er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Ich möchte für Bitte halten. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater. Weltweit feiern wir Christen Ostern in diesem Jahr unter nie dagewesenen Umständen. Anstatt in die Kirche zu gehen, uns mit Familie und Freunden zu sehen, sind wir größtenteils zu Hause. Die Eltern im Nachbarhaus sind plötzlich genauso voneinander getrennt, wie viele von uns hier in Warschau dauerhaft von unseren Familien getrennt sind. So fehlt die gewohnte Nähe an diesem Fest. Gib, dass diese ungewohnte neue Situation zur Gelegenheit wird, unsere Herzen von der frohen Botschaft der Auferstehung und der Zusage des ewigen Lebens durchdringen zu lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Viele Menschen sind in dieser Situation ganz alleine in Senioren und Pflegeheimen, Intensivstationen oder in häuslicher Isolation. Ich verstehe nicht, warum gewohnte und ersehnte Besuche unterbleiben müssen. Sei du ihnen nahe, Herr, im Geiste und lass sie deine Anwesenheit ganz besonders spüren. Sei auch bei dem Personal, das in medizinischen Einrichtungen schwere Arbeit leisten muss und bei den Politikern, die schwierige Abwägungen vornehmen müssen. Gib ihnen Kraft und Mut und Aufrichtigkeit, das langfristig Richtige zu tun. Wir bitten dich, erhöre uns. Durch ein Virus ist die Welt in Angst versetzt. Was wird aus unserer Gesundheit? Was aus unserem Leben? Wie soll es in der Gesellschaft weitergehen, wenn wir uns nicht mehr weiden müssen? Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? So viel ist ungewiss. Gleichzeitig müssen wir einsehen, dass wir machtlos sind, trotz all der Errungenschaften unserer modernen Welt. Wir fixieren uns ganz auf das Virus und unsere brachialen Anstrengungen, stellen alles andere in den Mittelpunkt, aber wohl haben wir dich verdrängt, Herr. Wir gestehen ein, dass wir sündig geworden sind und nicht vor dir bestehen können. Bitte gib uns ausgehend von dieser Krise deshalb die Kraft und den Mut zur Umkehr zu dir, sodass wir auf dich vertrauen, dich wieder in den Mittelpunkt stellen und dir die Ehre geben, sodass wir den richtigen Stellenwert von Gesundheit und Krankheit, Tod und ewigem Leben mit Blick auf dich erahnen können. Stärke uns zum treuen Bekenntnis zu dir und schenke unserer unruhigen Welt den Frieden, den wir so bitter nötig haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Ich bete nun mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat und lade sie ein, in das Gebet einzusteigen und mitzusprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe,